Hallo liebe Deutschlernende, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies sind die vier schönsten Orte Münchens. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Jetzt mach sofort das Video auf. Ich mache ich mache Der Schnelltipp.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 dass dir die deutschen Sätze automatisch korrekt oder weitestgehend korrekt in den Kopf kommen. München ist die Hauptstadt Bayerns und wenn ich an München denke, dann denke ich sofort an das Oktoberfest. Viele Leute denken, dass es beim Oktoberfest nur darum geht, sich zu betrinken. Ja? Aber das Oktoberfest hat so viel mehr zu bieten. Ja? Es gibt beim Oktoberfest ganz viele interessante und spannende Attraktionen. Ja? Zum Beispiel das Riesenrad, eine Rutsche, ja, aber für Erwachsene, für Kinder und für Erwachsene. Und eine Achterbahn und vieles mehr. Außerdem wirst du beim Oktoberfest ganz viele Menschen sehen, die traditionelle Kleidung anhaben. Wir nennen das Tracht. Tracht bedeutet traditionelle Kleidung und in Bayern besteht die traditionelle Kleidung aus einer Lederhose für die Männer und bei den Frauen aus einem Dirnde. Ja, das ist ein bestimmtes Kleid. Ja? Das ist eine Art Kleid, das Dirnde. Natürlich wird beim Oktoberfest äh, reichlich Bier konsumiert, aber nicht zu viel. Ähm, also mein Ratschlag ist, wenn man da hingeht, äh, trinkt nicht zu viel. Und die meisten Leute trinken auch wirklich nicht zu viel. Es sind nur eine kleine Minderheit von Leuten, die sich betrinken, die sich zu viel betrinken und äh, deshalb äh, denken viele Leute, das ist das Einzige, was es beim Oktoberfest gibt. Ja? Außerdem Bier kannst du auch leckere Brezeln essen. Ja? Das ist auch noch etwas, was man sehr mit dem Oktoberfest assoziiert. Ein zweiter schöner Ort in München ist der Englische Garten. Ich war selber noch nie in München, aber auf den Bildern sieht der Englische Garten sehr, sehr schön aus. Ja? Englische Gärten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr natürlich sind im Gegensatz zu einem Barockgarten. Ja? Bei einem Barockgarten hat man sehr geometrisch angelegte Beete und dort muss alles sehr exakt und genau sein, aber in einem englischen Garten wirkt alles sehr natürlich. Ja? Man versucht, den Garten so zu gestalten, wie er auch natürlich hätte entstehen können. Und So erreicht man, dass der Garten sehr, sehr schön aussieht. Der Englische Garten in München ist einer der größten Gärten auf der ganzen Welt. Er ist 375 Hektar groß. Er liegt im Nordosten Wiens an dem Westufer der Isar und die Isar ist ein Fluss, der durch München verläuft. Die Isa hat eine Ableitung, ja? also die Isa geht hier lang und dann verläuft hier der Eisbach. Ja? Er wird abgeleitet und dann mündet er wieder in die Isa. Ja? Der Eisbach ist ein Bach und ein Bach ist ein menschengemachter Fluss. Ja? Ein Bach ist ein künstlicher Fluss. Und dieser Eisbach ist sehr stark. Er hat eine sehr starke Strömung. Und besonders an einer Stelle ist der Eisbach so stark, dass dort eine stehende Welle ist. Ja, das ist eine Welle, die ständig vorhanden ist. Und deswegen versammeln sich dort immer ganz viele Surfer. Die Leute surfen auf dieser Welle im Englischen Garten auf dem Eisbach. Es ist ein bisschen gefährlich für Anfänger, dort zu surfen, aber solange erfahrene Surfer dort Spaß haben, ist es ein schöner Ort für die Surfer und für die Zuschauer. Und es gibt reichlich Zuschauer dort. Ein dritter Park, der sehr schön ist, ist der Olympiapark Beziehungsweise man nennt nicht nur einen Park so, sondern ein größeres Gebiet einschließlich der Olympiahalle, dem Olympiastadium und dem Olympiaturm. Wie der Name schon sagt, wurde dieser Park und die Halle und das Stadion für die Olympischen Spiele angelegt und äh, seitdem wurden auf dem Gelände aber sehr viele Veranstaltungen organisiert. Viele Veranstaltungen fanden auf diesem Gebiet statt – sehr viele und zwar über 11.500 Veranstaltungen. Und egal, ob dort gerade eine Veranstaltung stattfindet oder nicht, es ist definitiv ein sehr schöner Ort. Ja. Es gibt dort eine sehr schöne Aussicht. Der vierte Ort, von dem ich gehört habe, dass er sehr, sehr schön ist, ist die BMW Welt. Die BMW Welt ist ein relativ neues Gebäude. Es wurde 2007 fertiggestellt. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Gebäude vom BMW, eines der größten deutschen Automarken. Und Dort gibt es ein BMW Museum und ganz viele Veranstaltungen und Events finden dort statt. Deutschland ist sehr berühmt für seine Autos und wenn du etwas über Autos erfahren möchtest, von einer der größten deutschen Automarken, dann ist die bmw welte ein guter Ort, um dort mehr zu erfahren. Ja, das waren vier schöne Orte in München. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere schöne Orte. Ich war leider noch nicht in München, aber diese vier Orte basieren auf einen Kommentar von Barbara. Vielen Dank, Barbara! Es ist ein bisschen schwer, den bayerischen Dialekt zu verstehen. Ich habe selber meine Probleme damit, den bayerischen Dialekt zu verstehen, aber wenn das keine Hürde für dich ist, wenn dich das nicht abschreckt, dann besuch und äh, genieße die vielen schönen Orte, die es dort gibt. Ich hoffe, dieses Video war interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Marco und wir sehen uns morgen. Tschüss!